Hier sind wir also, an diesem 73. Tag der Republik Indien. Indien wurde von der Besatzung befreit vor etwa 75 Jahren. Und wir schufen eine Verfassung, gründeten eine Republik, und wir beschlossen, dass jeder seine Sprache behalten kann, jeder seine Kultur behalten kann jeder seine, behalten kann, jeder seine Religion behalten kann, jeder kann seine was auch immer Praktiken beibehalten und kulturelle Probleme, die sie als die ihren haben und trotzdem eins sein. Also, das ist eine fantastische Mischung von Menschen. Wenn Menschen von solch diversen Eigenschaften zusammenkommen, können wir daraus entweder einen verbindenden Zusammenschluss machen oder einen Konflikt. Das ist der Erfolg menschlicher Gesellschaften. Wenn sie lernen, zusammenzukommen in einem verbindenden Zusammenschluss, sind sie ein Erfolg. Wenn sie im Konflikt zusammenkommen, sind sie ein Misserfolg. Eine Nation bedeutet Menschen und Boden. Und eine Nation, welche seit halt über 12.000 Jahren Landwirtschaft betrieb, hat jetzt leider Bodenprobleme, weil eine halbgare sogenannte Wissenschaft kam und das vorhandene Wissen zerstörte sowie die Sensibilität, die die Menschen hatten. All diese Landwirte, die hier sitzen, werden ihr Land nicht betreten, ohne sich zu verbeugen, weil sie es Mutterboden nennen. Eine natürliche Art der Landwirtschaft hat es in diesem Land immer gegeben, die wir in den letzten 30 bis 40 Jahren irgendwie vergessen haben. Dennoch gibt es hier noch eine Generation von Landwirten, die das wissen. Es ist an der Zeit, sie wieder dahin zu bringen, wo sie waren, denn sie waren einmal großartig darin. Es gibt einen gewissen Aufwand, den wir aufbringen müssen für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Lasst es uns wahrmachen.